Ich bin heute hier für euch am pannoni mit Kawasaki Deutschland. Danke Kawasaki Deutschland für die Einladung zum Test dieser äh, schönen äh, ZX-6R. haben das Motorrad jetzt halt ausgiebig heute, das ist der erste Tag, hier am pannoni äh, getestet, also ich habe es getestet und noch ein paar andere. Und ähm, wenn das Wetter mitspielt, dann werden wir morgen auch noch ein bisschen fahren. Ja, also was soll man sagen zu einer ZX-6R? Ähm, ich habe natürlich schon ein bisschen Vergleich, ich bin eine R6 gefahren von Yamaha und der erste. Der Eindruck von dem Motorrad, ich muss dazu sagen, wir sind hier auf Slicks unterwegs, bridgestone reifen drauf, die funktionieren, wie ihr wisst, immer gut. Ähm, der erste Eindruck von dem Motorrad für das, dass es eine 600er bzw. 636 Kubikmaschine ist, äh, verblüffend bzw. überraschend viel Leistung im mittleren Drehzahlbereich. Und Wer mich schon länger verfolgt, der weiß auch, dass ich mehr so ein smoover fahrer bin und auch mal gern irgendwie ne, schon früher einen Gang hochschalte oder so und, und das Ganze ein bisschen so smooth und unter Zug fahr. Das ist hier vor allem am Pannoni-Ring sehr relevant, weil du halt schon ein paar Stellen dabei hast, da wo du vielleicht im dritten Gang äh, unter Vollgas mehr Unruhe reinkriegst und halt mit einem Gang höher, in dem Fall in dem vierten, dann vielleicht smoother, aber dafür halt wirklich aufmachen kannst und Anschlag fahren kannst. Und das funktioniert mit der ZX-6R wirklich gut. Also das habe ich, das ist mir sofort positiv auffallen, dass, dass du hier wirklich im mittleren Drehzahlbereich relativ viel verhältnismäßig Leistung hast. So mit der Ninja 400 bin ich jetzt schon gefahren, das war gar nichts so übel und jetzt halt darf ich dann hoffentlich später einmal mit der zx 6 X6 mit Slicks von. Das ist die vom Nesti im Moment. That's it. Schauen wir mal, was haben wir denn da drauf? Ah, Bridgestone. Sehr schön. Und nicht so diesen, ne, diesen diesen, diesen, Schub oben raus, sondern wirklich einfach auch mal früher hochschalten kannst und trotzdem nicht wirklich langsamer bist. Das ist zum einen zum Motor. Es ist wirklich, ist wirklich überraschend positiv aufgefallen, hätte ich nicht gedacht. Äh, Im Summa summarum, so ein bisschen vorzugreifen, das Motorrad hat mir heute nach ein paar Anfangsschwierigkeiten organisatorisch mega Spaß gemacht hier am Panone Ring. Ich bin ja eigentlich so, Panone Ring ist so ein bisschen für mich so eine Hassliebe. Ne? Ich finde das Layout super, die Strecke hat aber ein bisschen mittlerweile äh, gelitten und ähm, wenn du hier mit einer Tausender schon mal gefahren bist, dann weißt du, wie stressig der pannoni hier ist und du musst halt immer, du hast immer das Vorderrad oben und du musst immer in den Rasten stehen, ist halt mega anstrengend mit der 1000 Und hier jetzt mit der ZX-6R ist es relativ entspannt gewesen und ich hatte tatsächlich das erste Mal seit langem wieder am Pannoni-Ring tatsächlich Spaß. Ja, ich also, war, echt, war echt auf jeden Fall äh, witzig. Ähm, und es war auch gar nicht so langsam. also Wir haben hier ja Serienfahrwerk und, und das Mobot ist aus der Schachtel mit, mit Kennzeichen und Spiegel. Äh, und, und war aber, ähm, hat richtig Spaß gemacht. Bis auf das Lix ist das Motorrad serienmäßig und ich habe so, hier so einige wirklich <lacht> um, den Ohr, um die Ohren gefahren. <lacht> Rundenzeit irgendwie so 2,03 tief. Also, es äh, ist echt ist wirklich, macht, macht richtig Laune Gleich mal vorweg auch noch Negatives. also klar, ein Motorrad aus der Schachtel wird für die Rennstrecke, und wir reden hier ja viel von der Rennstrecke, weil mein Kanal beruht ja auch auf die Rennstrecke, ähm, jedes Serienmotorrad wird Probleme haben auf der Rennstrecke zu fahren bis zu einer gewissen Rundenzeit. Und das erste, was mir hier aufgefallen ist, ist klar eindeutig die Bremse. Die ist halt nach drei, vier, fünf Runden, wird die weich und der Weg wird weicher und so. Ja, das wirst du auf der Straße nie merken, ist hier ein Thema. Also wenn du hier weiter Rennstrecke fahren möchtest mit so einer ZX6R, wenn du die, die holst, dann, ähm, dann wirst du nicht rundum kommen, und um die Bremse zu erweitern, aber auch nur erst ab einer gewissen Rundenzeit. Also wie gesagt, wir sind hier jetzt 2.03 tief gefahren und das auch über fünf, sechs Runden. Klar, du hast einen anderen Bremspunkt nach mehreren Runden, aber es, ist, es, es, es, es geht schon noch. Also ich, wenn ich jetzt damit fahren würde, dann würde ich jetzt hergehen und würde sagen, okay, andere Belege, Stahlwerksleitungen, vernünftige Flüssigkeit rein und so. Aber das ist, das ist ja Standard, das ist ja äh, völlig egal, ob du das jetzt bei einer BMW oder bei einer Yamaha hast, du eigentlich immer dasselbe Problem. Ähm, was ich am Fahrwerk verändern würde, und da würden jetzt viele sagen, das Fahrwerk ist vorne zu weich. Es kommt jetzt ganz auf die Strecke drauf an. Ähm, ich habe es eigentlich überraschend positiv gefunden, dass es so weich ist. Weil ich, ich bin ein sehr softer Fahrer und ich will, dass die vordere Gabel arbeitet und dass ich den Reifen, das Vorderrad spüre und da kommt halt die Faustregel wieder dazu, so weich wie möglich, so hart wie nötig und das trifft da wirklich sehr gut aus der Schachtel zu. Das passt vor allem hier im Pannoni-Ring, wo du halt viel... Ne, viel Buckel hast und viel Schlaglöcher und, und, und viel Wellen. Da funktioniert es eigentlich wirklich gut. Bist du aufgeregt? Ja. <lacht> das ist so schön. Die Kawasaki sind schon bereit. Wir haben jetzt hier die ZX6R zum Testen und eine 400er. Ähm, die haben wir, glaube ich, schon verpasst, oder? Fahrbesprechung haben wir voll verpasst, oder? Aber ich denke, hey, egal, ich oder? Ich weiß es echt nicht. Ja, ist eigentlich äh, Bist du auch schon hier gefahren, oder? Genau, letztes Jahr Bin ich einmal gefahren. Mit was bist du gefahren? Mit der ZX-10 RR. Ah, Jahr, genau. okay. Baujahr 18er? Genau, die, die Winter-Edition Winter da. Die schwarze. Genau. Ja. Der und, der und wie war's? Ja, das ist mit, mit dem Motorrad. Ne? Okay. Also, die hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ja. Aber ist natürlich, äh, Tausender ist halt Tausender, ne? Die hat halt ordentlich Dampf und... Äh, Jetzt schauen wir mal heute mit 400er und 600er. Äh. <lacht> haben wir eigentlich zwei gleiche Motorräder, dass wir gemeinsam fahren? Können? Also, wir haben ja die Z400 und die Ninja 400. Und die sind zumindest leistungstechnisch gleich. Und eigentlich außer Verklärung. Ja. Ich würde auch sagen, ja. da versuchen wir mal, machen wir mal haben... ein Battle. <lacht> Gut, da habe ich wahrscheinlich keine Chance, aber ich gebe mir Mühe. <lacht> mal schauen, bleibst dran. <lacht> ja, das hintere Federbein, vor allem jetzt in meinem Gewichtsbereich, ich wiege hier so um die, darf ich das sagen, 85. 80 bis 85 Kilo. Mit Kombi wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr. Und ja, da hat das Federbein hinten Probleme beim, beim Rausbeschleunigen oder vor allem auch so beim, beim Lastwechsel. Wenn du in den Scheitelpunkt hineinbremst, die, die Bremse löst und wieder an, den, äh, an das Stützgas rangehst, dann macht sie so einen kurzen gick und dann he, taucht sie hinten quasi ein und hebt sich in dem Moment auch vorn wieder ein bisschen hoch. Ähm, wir werden heute Abend mal die ähm, Federvorspannung noch erhöhen an, an dem hinteren Federbein und hoffen, dass das noch mal einiges verändert. Also das wird es verbessern, ob man es ganz wegkriegt, weiß ich nicht. Also es kommt wahrscheinlich auch aufs Gewicht drauf an und die ZX-6R ist jetzt, ich bin vielleicht jetzt nicht als, als, als ambitionierter, schneller Hobbyfahrer vielleicht die richtige Zielgruppe dafür, aber man muss auch dazu sagen, wenn es mir Spaß macht, warum soll es jemand anders nicht Spaß machen? Obwohl ich ja verwöhnt bin, also ihr kennt es ja, meine Motorräder. Ich bin ja wirklich verwöhnt und ähm, das macht halt echt Laune. Also, <lacht> vor allem, was halt so Laune macht, ist, wenn du hier mitsamt Spiegel und Nummernschild irgendwie äh, die gemachten BMWs verbläst. Also <lacht> das ist echt witzig. <lacht> die ZX-6R hat halt jetzt auch schon Elektronik drin, verstellbare Traktionskontrolle in oder vier Stufen, bin mir nicht genau sicher. Spielt jetzt auch keine Rolle, aber sie ist verstellbar und sie ist auch ausschaltbar. Ich hatte sie jetzt in, die, in der ersten Stufe, also Stufe 1 heißt so viel wie so wenig wie möglich Regelung und die Regelung war angenehm. Ich habe sie gespürt, also sie hat hin und wieder schon abrupt mal das Gas weggenommen. Das habe ich dann auch provoziert und, und, und wenn ich dann schneller gefahren bin, dann habe ich die die Regelung auch dementsprechend aufgemerkt. Uh, aber jetzt nicht unangenehm, also nicht so, dass du deswegen aus dem Sattel hebst. Okay. Aber sie, sie braucht jetzt die Regelung nicht so zwingendermaßen. Also ich möchte es auch gerne mal probieren, um sie auszuschalten. Durch das, dass sie hinten jetzt relativ soft ist, äh, ist auch extrem viel Grip da. Also du kannst halt schon, zweiter Gang mit Slicks jetzt äh, aus der tiefen Schräglage, machst du halt einfach kompromisslos einfach auf und hältst es dann auch so. Und dann fängt sie leicht an zu sliden und du kannst aber trotz alledem noch die Linie halten, also das, ist, das ist im Slide immer noch linienführig übers Vorderrad, also man merkt wirklich, dass das Vorderrad sehr stabil ist und, und sie, ten, sie ist tendenziell dann schon ein bisschen übersteuernd, was gut ist, weil wenn die Vorderachse soll ja theoretisch dahin fahren wo ich hin will und die Hinterachse kann ich ja korrigieren, auch übers Gas oder in dem Fall auch ein bis bisschen die Elektronik und das macht sie gut. also also wirklich gut, also das ist wirklich verblüffend. Ich blende ein paar Onboard-Videos ein, wo ich mal aus der Hauskurve so richtig rausziehe und so, das ist zweiter, dritter, vierter Gang, wo wirklich unter Vollpin. Der Quickshifter Quick macht das auch wirklich sauber smooth, du brauchst nur mit den großen C einmal klack, klack, dann fallen die Gänge rein. Also das funktioniert wirklich gut und dabei ist das Motorrad wirklich noch linienführig, obwohl das Hinterrad da schon, ne, also das leichte Driftwinkel ist da schon zugelassen aber trotzdem funktioniert das wirklich gut. Äh, Negatives, ich, wenn sie kaufen wird für die Rennstrecke, sowieso der Heckrahmen muss runter. Ja. <lacht> das ist eine optische Ganggelegenheit. Aber gut, da kann man über Optik lässt sich bekanntlicherweise streiten. Ähm, aber im Summa summarum ähm, muss ich, bin ich wirklich positiv überrascht von dem Motorrad. Äh, also, wenn ihr mal die, die Möglichkeit habt, das Probe zu fahren, dann, dann macht es das mal. Also, ich muss, ich muss das nicht sagen. Ich muss das nicht sagen, ich muss es nicht positiv sagen. Ähm, das ist nicht, nicht Teil der Abmachung. Aber ich, ich muss halt echt sagen, ich hatte jetzt vor allem in den letzten Türen war halt wenig los und ich konnte jetzt halt wirklich mal 20 Minuten für mich alleine fahren. Und ich habe echt Spaß gehabt. Also es war vor allem hier am Pannoni-Ring, macht echt Laune. Ich möchte wetten, wenn man ein bisschen Federvorspannung macht, hinten am, am, am Federbein und ähm, vielleicht ein bisschen so die Säcke und so runter. Ich glaube, da könntest du richtig, also fängt 2-0. Also 2-0 könntest du hier fahren mit dem Motorrad, also wirklich. Vorderachse mega transparent am Kurveneingang auf der Bremse, bin ich aber schon gewohnt gewesen von meiner ZX-10 eher, die vielleicht manche von euch kennen, ich hatte die 2016er ZX-10 und die hatte halt auch eine riesen positives, äh, positive Eigenschaft, war halt einfach die Transparenz am Kurveneingang auf der Bremse. Das ist halt, Kawasaki hat halt da wahrscheinlich geometrie-technisch was was sie immer gleich machen und, und man, man fühlt es da sofort wieder und man hat jetzt nicht das Gefühl, dass das Vorderrad weit geht auf der Bremse, also man fühlt sich, fühlt sich relativ, relativ entspannt an. Also wenn du mal die Möglichkeit hast, die ZX6 eher zu fahren, mach das. Ich würde sie mir nicht gleich kaufen, weil es kann ja sein, dass du sagst, das gefällt mir gar nicht, aber achte mal, wenn du sie fährst, achte auf genau die Sachen, die ich gesagt habe und versuch das mal zu kompensieren oder drunter zu legen und, und schreib es in die Kommentare, was du, was du davon hältst. Ich kann jetzt natürlich nicht, nicht alle Details, von, nicht alle Eigenschaften von dem Motorrad ähm, besprechen, sonst wird das Video zwei Stunden lang und es langweilt irgendwann jeden, aber das sind also so die Dinge, die mir halt wirklich extrem auffallen sind. Falls du neu bist auf meinem Kanal, check mal die anderen Videos aus, was ich noch alles so mache. Ich mache ja viele ähm, Tipps und Anweisungen, was du auf der Rennstrecke so machen sollst, um schneller und sicherer zu fahren. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, darfst du ihn gerne abonnieren. Gib mir einen Daumen hoch für dieses Video und wir sehen uns dann bestimmt beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao.